Die Katze ist ein beliebtes Haustier, das für seine Unabhängigkeit und seine elegante Erscheinung bekannt ist. Katzen sind in vielen verschiedenen Rassen und Farben erhältlich und können entweder kurz- oder langhaarig sein. Als Haustier benötigen Katzen eine gute Pflege, darunter regelmäßige Fütterung, Reinigung des Katzenklos und gelegentliches Bürsten des Fells. Katzen sind in der Regel eigenständige Tiere und können gut alleine zu Hause bleiben, wenn ihre Besitzer arbeiten oder nicht zu Hause sind. Katzen haben auch eine besondere Persönlichkeit und können sehr unterschiedliche Charaktere haben. Einige Katzen sind sehr verspielt und aktiv, während andere ruhiger und zurückhaltender sind. Viele Katzen sind sehr anhänglich und genießen es, gestreichelt und verwöhnt zu werden. Katzen sind auch dafür bekannt, sehr sauber zu sein und verbringen viel Zeit damit, ihr Fell zu putzen. Sie sind auch in der Lage, ihre Krallen selbst zu pflegen und zu schärfen. In der Geschichte wurden Katzen oft als Symbole verehrt und waren in vielen Kulturen ein wichtiger Teil des täglichen Lebens. Heute sind Katzen immer noch sehr beliebt als Haustiere und werden von vielen Menschen auf der ganzen Welt geliebt und geschätzt.